Also, herzlich willkommen bei in Testoleros. Ähm, wir testen jetzt mal alkoholfrei Bier, ist ja jetzt neuer und so, und äh, mit den guten Vorsätzen und naivist. Äh, wir testen joy -Broy. davon gibt es laut meinem Kenntnisstand drei verschiedene Sorten. Und heute testen wir einfach das normale isotonisch vitaminhaltige joy alkoholfrei. Ich hol gerade noch einen ähm, Bieröffner und dann geht's los. Jens hat hier was entdeckt im Internet. Und zwar das sind, was ist das, gebraut in Deutschland her, Joy -Pau. Alkoholfrei, Ocean Blue, isotonisch und vitaminhaltig. Gemacht für aktive Menschen. Also genau das Richtige für Nachsport. Wenn ja. man keine alkoholfreie Hilfe mag. 70% alkoholfreies Bier, 30% Vitamin C, haltiges Erfrischungsgetränk. Also äh, Mischgetränk. Tatsache. Na ja dann, mach auf. Weniger als 0,5 Prozent. Ja. Ja, das ist immer will nicht so. Ah dann, zum Wohl. Alter, ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> werdet, äh. ah, ja. haben Sie geschrieben? dass 30 die Vitamin C Erfrischungsgetränk nicht mit bei glaub, dann würde ich das nicht weiter trinken, oder? Also, das ja, ja. Also, das, also soll ja gesund sein und vitaminhaltig. Club. Also wenn es ganz kühl ist, wenn ich gerade vom Joggen komme, dann würde ich das trinken. Dann würde ich es auch trinken, ich habe halt duscht. Oh, genau. Aber so. Also von mir Schmack her ist es jetzt nicht so pralle. Die Aufmachung ist... finde ich gut. Wo du das jetzt gefunden hast, weißt du nicht mehr, aber. schweilboy.de oder so weit. Aha. Ich habe halt nach a gegoogelt. Okay, also Putin haltet. Mhm. Da gibt es halt auch Putin das noch. Proteine, äh, halt ihr Bier äh, kommt später noch. Ja, es ist nichts Weltbewegendes, aber ah, ist okay, ist, ist okay. Ja, für ein alkoholfreies Bier ist das nicht schlecht. Ich kenne das. Ich, <lacht> ich würde jetzt ähm, ich nicht zwischen drei und vier Punkte. Also ja, na, drei Punkte schon okay. Von fünf? Puh! Also, schwierig. Das ist halt auch Geschmackssache, oder? Ja. Naja. Also von mir bekommt das also wirklich, ja. Also wenn ich nett bin... Ich Schlimmer, die trinken schon mal. Ja, definitiv. Okay, 1,5. <lacht> ja. ja, wie ist, ja. Das ist halt Geschmackssache, ne? Also, ich weiß nicht. Also, ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen mit dem. Ähm, na, wenn du hier so ein Radler kaufst oder sowas, das ist ja auch so ein mhm. Regular. Radler ist halt äh, nicht vitaminhaltig und wenig isotonisch. Wenig das war, da ist auch viel mehr Zucker drin. Muss ja. muss dazu sagen, das stimmt allerdings. Ja. Naja, ist ja nicht das einzigste Bier. Kann man das eigentlich Bier nennen? Wir nennen es jetzt mal Bier. Ja, Biergetränk. Mhm. Wahrscheinlich der Sonnenuntergang, die Möwenwolke. Ocean Blue. Das ist das halt nicht der Weg? Ja. Ja. ja. Da hier ist ein Problem hier. Uh. Gibt es da noch? Hast du das denn? gleich Achso, wenn du noch ganz viel los hast, kannst nee, du nee, noch mit der Schiff nee, lass mal ein, zwei <lacht> Hier gibt es okay. übrigens in so einen tollen Vierer. Kein Sixer, sondern so einen Viererträger. Träger. Ja. Okay. Gibt es da noch? Achso, okay, hier kann ich den mal draußen macht sich besser mit dem Protein. Nächstes Video ist dann übrigens, äh, test war dann das Protein-Video. Ach, Proteinbier. Ähm, ja, genau. Also, ich habe halt gesagt 3 und 1,5. Mhm. Also, genau. dann 2 von 5 Sterne für, für den Geschmack auf jeden Fall. Auch schöne Grüße nach Hamburg. Schöne Grüße. Bis demnächst you <laughs>